Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von VMware XC Server Hypervisors und WFL-Dateisystem wiederherstellen können. Wir behandeln die Erstellung einer virtuellen Maschine mit Windows in xxi Server, den Prozess, den Stempschlot-Verwaltung, die Wiederherstellung von Dateien einer virtuellen Maschine von einer nicht funktionierenden Server-Festplatte, die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine und die Wiederherstellung von Informationen aus wmdk dateien XCI ist ein Hypervisor, eine Softwareanwendung, die auf einem physischen Server installiert wird und die Ausführung mehrerer Betriebssysteme auf einem einzigen Hostcomputer ermöglicht. Diese Betriebssysteme laufen getrennt voneinander, können aber über ein Netzwerk mit anderen PKs verbunden werden. Ein ausführliches Video über die Installation des SXI Hypervisors ist bereits auf unserem Kanal zu sehen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Lassen Sie uns zunächst erklären, wie man eine virtuelle Maschine erstellt. Starten Sie dazu auf Clientrechnern den Browser und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Passwort des Administrators ein. Öffnen Sie dann den Navigator und gehen Sie auf die Registerkarte Virtuelle Maschinen. Klicken Sie im Fenster auf der Rechnerseite auf Create Register Web. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster neue virtuelle Maschine erstellen. Legen Sie dann den Namen der virtuellen Maschine fest und geben Sie die Betriebssystemfamilie und Version an. Wählen Sie dann den Speicherort, an dem die Maschinendateien gespeichert werden sollen. Im Schritt Einstellungen geben Sie die Anzahl der Prozessoren und die Menge des Arbeitsspeichers an, die der virtuellen Maschine zugewiesen werden soll. Als nächstes geben Sie den Speicherplatz an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Gerät hinzufügen und wählen Sie CD DVDs 3 aus. Wählen Sie den Laufwerktyp, Detached Store, ISO-Pfeil so und geben Sie den Pfad zur ISO-Datei des Betriebssystems an. Wenn Sie kein Image auf dem Server haben, klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster oben auf Hochladen Upload und geben Sie den Pfad zu dem zuvor heruntergeladenen Betriebssystem ISO-Image auf dem Klientrechner an. Klicken Sie dann auf Öffnen und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Markieren Sie es dann und drücken Sie auf Stellen, Select und dann Fertigstelle Finish, um es abzuschließen. Jetzt müssen Sie es noch neu ausführen und das Betriebssystem installieren. Markieren Sie die virtuelle Maschine und klicken Sie auf Einschalten, Pavaron. Der Prozess der Installation des Betriebssystems auf der virtuellen Maschine unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Folgen Sie einfach den Schritten des Installationsprogramms. Nach der Installation ist das Gerät einsatzbereit. Mit dem WC-Share hypervisor können Sie einen Snapshot des Zustands einer virtuellen Maschine erstellen. Ein Snapshot ist eine Momentaufnahme des Zustands der Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Snapshots helfen Ihnen, das System zurückzusetzen, wenn Sie versagte Dateien löschen oder die vorherigen Einstellungen wiederherstellen. Um einen Snapshot zu erstellen, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf einen herumgefahrenen Rechner und wählen Sie in der Liste Snapshot. Take Snapshot. Geben Sie einen Namen an und klicken Sie auf Take Snapshot. Sie können das System nun jederzeit auf dieses Snapshot zurücksetzen. Wenn Sie zu einem Snapshot zurückkehren, werden alle Einstellungen, Änderungen und Festplatten, die nach dem Snapshot hinzugefügt wurden, auf Ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt. Um zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine und wählen Sie Snapshot, Restore Snapshot. Es wird ein Fenster mit der Warnung angezeigt, dass der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine verloren geht. Wenn er nicht im SnapShot gespeichert wird, klicken Sie zum Bestätigung auf Restore. Im SnapShot Manager können Sie jeden zuvor erstellten SnapShot löschen. Markieren Sie den SnapShot, den Sie löschen möchten und klicken Sie auf ausgewählten SnapShot loschen und Remote, um zu bestätigen. Hier können Sie entweder einen Schnäppschutz oder alle Schnappschüsse auf einmal loschen, äh, Delete L-Snapshots. Wenn Sie ist den falschen Snapshot oder Dateien der virtuellen Maschine gelöscht haben, der Server abgestürzt ist oder Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf die virtuelle Maschine verloren haben, verwenden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery. Wie wir wissen, werden die Dateien der virtuellen CI-Hypervisor-Maschine auf der Festplatte in WMFs-Partitionen gespeichert. Das Hauptproblem besteht darin, dass bei einem Ausfall des xc hosts die auf den Festplatten verbliebenen Informationen nicht ohne zusätzliche Software abgerufen werden können. Der Grund dafür ist, dass die klassischen Windows- und Linux-Betriebssysteme WMFs-Partitionen standardmäßig nicht erkennen. Techno-Partition Recovery unterstützt vollständig das vmf system anschließlich seiner neuesten Version sowie die Snapshot Sparse-Dateien. sparse ist ein neues virtuelles Festplattenformat, ähnlich wie VMS-Sperce, mit einigen Verbesserungen und neuen Funktionen. Einer der Unterschiede zwischen Sparse und VMF-Sperce besteht darin, dass Sparse eine Blockgröße von 4 GB im Vergleich zu 512 Byte bei MFS-Sperr hat. Da das Programm über eine 64-Bit Struktur verfügt, unterstützt es auch Dateien, die größer als 2TB sind. Meistens befinden sich die virtuelle Maschine auf einem RAID-Array und so obwohl RAID als zuverlässig gilt, können Fälle von Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Das RAID-Wiederherstellungstool hilft Ihnen dabei, das ausfallende Server-RAID wieder zusammenzusetzen und die Dateien der virtuellen Maschine davon abzurufen. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem Server und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Laden Sie die Software herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Das Tool stellt automatisch ein RAID-Array aus den Festplatten zusammen. Sie müssen lediglich eine Festplattenanalyse durchführen und die erforderlichen Dateien zurückgeben. In meinem Fall befindet sich die virtuelle Maschine auf der gleichen Festplatte ohne RAID-Technologie. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Analyse erst. Bei einer schnellen Suche wird das Laufwerk sofort gescannt und die Dateien werden angezeigt. Wenn das Programm verlorene Dateien mit der Schnellsuche nicht findet kann, führen Sie die Vollanalyse aus, geben Sie das Dateisystem an und starten Sie den Suchprozess. In einer komplexeren Situation kann eine signaturbasierte Dateisuche helfen, dafür sollten Sie das Kontrollkettchen Tiefanalyse aktiviert lassen. In meinem Fall reicht eine schnelle Analyse aus. Navigieren Sie dann zu dem Pfad, in dem die Dateien der virtuellen Festplatte gespeichert sind. Verdammtmäßig befinden sich die Festplatte der virtuellen Maschine in diesem Pfad. Dateien mit den Namen der virtuellen Maschine und der Erweiterung sind WMDK, Stemshot-Dateien, sind SESPARCH WMDK, Konfiguration-Dateien sind WMX. Um Probleme bei Importierten in Zukunft zu vermeiden, ist es ratsam den gesamten Ordner der virtuellen Maschine wiederherzustellen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen. Stellen. Geben Sie den Speicherpfad an und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald Sie fertig sind, befinden Sie sich in dem angegebenen Ordner. Um die virtuelle Maschine in Betrieb zu nehmen, müssen die wiederzustellenden Dateien auf den Server hochgeladen und im weil Share web Client registriert werden. Aktivieren Sie dazu den SSH-Zugang zum Server und verbinden Sie sich über SVTP mit ihm. Kopieren Sie die Dateien der virtuellen Maschine auf dem Server in diesem Ordner. Öffnen Sie dann den Web-Klient, klicken Sie unter den Host auf Create of Register virtuelle Maschine und wählen Sie die letzte Option Register an Existing virtuelle Maschine. Geben Sie als nächstes das Verzeichnis mit den wiederherstellten Dateien der virtuellen Maschine an. Select One or More virtuelle Maschines, a Desktop or a Directory Select. Next Finish. Die Software übernimmt dann die Dateien und die virtuelle Maschine wird in der Liste angezeigt. Sie können es nun starten und die benötigten Dateien abrufen. Wenn diese Methode zum Laden einer virtuellen Maschine beim Start einen Fehler verursacht, verwenden Sie die zweite Methode. Erstellen Sie dazu eine neue virtuelle Maschine. und löschen Sie die Festplatte bei der Hardware-Konfiguration. Klicken Sie dann auf hinzufügen Add Hard Disk. Wählen Sie die zweite Option Existing Hard Disk. Geben Sie den Pfad und Ordner mit den Dateien der virtuellen Maschine an. WMDK, Select, Next und Finish. Starten Sie dann den Rechner und prüfen Sie, ob ein Fehler vorliegt. Manchmal kann diese Methode das Wortproblem lösen. Falls Sie beim Laden einer virtuellen Maschine immer noch einen Fehler sehen, die Dateien beschädigt wurden oder äh, Sie veränderliche Informationen in der virtuellen Maschine gelöscht haben, spielt es keine Rolle, dass das hätten praktische recovery Ihnen hilft, die verlorenen Daten wiederzustellen. Unsere Software unterstützt die Datenwiederstellung von dynamischen und festen virtuellen Festplatten, von Wiederstellungspunkten und System-Schnipstoten. Heightman Partition Recovery ermöglicht es Ihnen, sowohl WMDK-Dateien als auch die gelöschten Informationen von WMDK-Datenträgern wiederherzustellen. Es ist auch möglich, Datendateien von Formatierung virtuellen Festplatten wiederherzustellen, unabhängig davon, ob es sich um dynamische oder feste Festplatten handelt. Sobald Sie die Sie mdk dateien wiederherstellt oder auch den PK kopiert haben, müssen Sie sie in das Programm laden. Öffnen Sie dazu im Dienstprogrammfenster die Registerkarte Tools und wählen Sie Mount Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenträger zu mounten, ein Rare image wenn Sie einen normalen Datenträger mounten möchten und virtuelle Maschinen. Bei der zweiten Option sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die von unserer Software unterstützt werden. Wählen Sie den entsprechenden Image-Typ aus, geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Dateien der virtuellen Festplatte an und klicken Sie auf Öffnen. Wie Sie sehen können, gibt es zusätzlich zu dem Hauptfestplatten auch Checkpoint-Dateien, Kopien des Zustands der virtuellen Maschine für einen bestimmten Zeitraum. Die Datei des virtuellen Datenträgers, den die Maschine gerade verwendet, ist als aktiv gekennzeichnet. Die anderen sind Snapshot- und Checkpoint-Dateien, die Sie anhand des Datums bestimmen können. Markieren Sie das Kärtchen neben dem gewünschten Datenträger und klicken Sie auf Weiter. Der Datenträger wird sofort im Datenträgermanager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse auf schneller Scan. Wenn er die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch die Analyse und geben Sie das Dateisystem auf dem Laufwerk an. Gehen Sie dann zu dem Ordner, in dem Sie die Dateien befanden und suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk und den Ordner an.